Mögen Sie Kaffee? Ich liebe Kaffee. Besonders lieb sind mir die damit verbundenen Rituale. Für mich gehört zur Zubereitung zu Hause, dass ich ein paar Arbeitsschritte äh, durchführen muss. Bohnen mahlen. Und dafür benutze ich eine alte Handmühle. Dann Pulver einfüllen in die Espressokanne. Meistens muss ich das Pulver des letzten Kaffees noch in der Kompassschüssel entsorgen. Denn vor dem Kaffee ist nach dem Kaffee. Dann das Klicken auf dem Gasherd. Die Flamme ist an. Ein paar Minuten später durchströmt schon Kaffeegeruch den Raum. Das Röcheln der kleinen Espressokanne ertönt. Seit neuestem gehört auch ein kleiner elektrischer Milchschäumer zu unserem Haushalt. Milch rein, zack, stabiler Schaum, köstlich. Warum erzähle ich Ihnen das? Für mich steigert dieses Prozedere die Lust auf einen guten Kaffee. Auf der anderen Seite ist das, was ich für mein Kaffeeergebnis tue, eigentlich nur ein Bruchteil der Arbeitsschritte, die dieses Produkt schon hinter sich hat. Kaffee wächst ausschließlich in subtropischen und tropischen Klimazonen. Der Anbau des Kaffees stellt besondere Anforderungen an Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein und an die Böden. Bodenaufbereitung, Pflanzenschutz und Wässerung müssen also gut aufeinander abgestimmt sein. Und die Ernte für eine richtig gute Qualität erfolgt mit der Hand. Anschließend müssen die Kaffeekirschen dann noch getrocknet werden. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Arten und Zeiträume der Trocknung, die die Qualität maßgeblich beeinflussen. Dann machen sich die Bohnen meist auf eine sehr lange Reise an die Orte, wo sie weiterverarbeitet werden. Die Röstung der Bohnen ist dann wieder eine ganz andere Geschichte und ist auch oftmals ein ja, gehütetes Geheimnis der Kaffeeröster und Kaffeerösterinnen. Träufelt ihr Himmel von oben! Und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tut sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit, wachse mit auf. Ja, so lautet ein Teil der Tageslosung. Der Himmel schickt uns Wasser. Die Erde tut sich auf und lässt die Pflanzen wachsen. Für das Heil und die Gerechtigkeit müssen aber wir Menschen sorgen. Am Beispiel des Kaffees kann ich selbst etwas zur Gerechtigkeit beitragen. So wähle ich zum Beispiel Kaffeebohnen, die aus fairem Handel stammen. Die Menschen, die diese Bohnen produziert haben, bekommen für ihre Arbeit einen gerechten Lohn, von dem sie und ihre Familien gut leben können. Das ist mir schon ziemlich wichtig und ich gebe zu, dass ich beim Zubereiten meines Kaffees häufig über die lange Reise der Bohnen nachdenke und auch jeden Einzelnen meiner Arbeitsschritte genieße. Ja, und Auf diesem Weg bringt mir mein Kaffee ein Stück Heil und Gerechtigkeit. Wer mehr über die Kaffeeproduktion und das Geheimnis des Röstens von Bohnen und das Zubereiten von leckerem Kaffee erfahren und das Kaffeeanbauland Guatemala kennenlernen möchte, leckeren Kaffee mag, südamerikanische Köstlichkeiten verkosten und einen richtig schönen Abend erleben möchte, ist eingeladen am 18.09. zur ersten Luckenwalder Kaffee fährt. Ja, weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier unten im Video. Und nun genieße ich meinen Kaffee. Und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.